Hans im Glück Lüfter, vom Felix, persönlich gewickelt. Diesmal gibt es ein BD249C als Transistor mit dazu. Ja, Die neon ist jetzt hier noch eine kleine Version. Ihr bekommt dann eine größere Version mit dazu, weil ihr seht schon, hier sind nur die Hälfte der Winkel Wicklungen angeschlossen. ist mit 2x020er Draht und 2x015er Draht gewickelt, also furztdünne Drähte. 50 Windungen pro Stator und dann halt die spezielle Hans im Glück Wicklung. Und jetzt lasst euch mal überraschen, was mit einer 12-Volt-Batterie da so losgeht. Seid ihr bereit? Wir dimmen down. Da zuckt schon mal nicht schlecht. Und hey, Kollege. Na, was jetzt? Ha. Alles klar, alles klar, alles klar. Oh, ihr seht schon, da blitzt ab und zu mal richtig schön blau zwischendurch mit. Okay, jo, ich sag mal, viel Spaß damit. Hier auf der Internetseite kriegt ihr eine. Bis später. <lacht>